Lückenschluss, sondern ein Neubau über 105 Kilometer. Der bestehende Teil ist eigentlich die A 250, das dürfen wir nie vergessen. Und nur im Süden gibt es einen Teil der A 39, der schon besteht Richtung Wolfsburg. Diese Autobahn zerstört genau. ganz wertvollen Naturraum und in Deutschland den, weiten, den größten unzerschnittenen Raum, den es überhaupt noch gibt ohne Autobahn. Das darf man nie vergessen. Und diese prognostizierten Verkehre, die rechtfertigen eigentlich gar keinen Autobahnneubau. Das ist einer der Punkte, den wir immer wieder vorbringen in unseren Einwendungen, wenn es darum geht, Klagen und so weiter vorzubereiten. Wir fordern ganz klar den Ausbau der B4 im 2 plus 1 Modus und dazu Ortsumfahrungen. Ein Großteil der B4 zwischen Lüneburg und Uelzen ist bereits so gestaltet oder die Planung dafür ist schon fertig. Wir dürfen nie vergessen, wer Straßen seht, wird immer mehr Verkehr ernten. Das ist das zentrale Thema dieser Geschichte. Darüber hinaus zerstört die A39 aber ganz viele Naturschutz- und FFH-Gebiete. Sie zerstört wertvolle Moore und wichtige Naturflächen. Und es wird sehr viel Ackerland zerstört, den, das wir eigentlich für unsere Produktion von Lebensmitteln brauchen. Das Urteil des... Ähm, Nein, ein Neubau von Autobahnen ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Sommer dieses Jahres nicht mit unseren beschlossenen Klimazielen der Bundesregierung vereinbar. Und dieser Bundesverkehrswegeplan, nachdem das alles berechtigt abgearbeitet wird, ist nach diesem Rechtsgutachten, von dem Jonas sprach und das der BUND in Auftrag gegeben hat, verfassungswidrig. Und somit sind Autobahnprojekte, wie zum Beispiel die A39, sofort zu stoppen. Und wir fordern deshalb von der neu sich konstituierenden Bundesregierung ein Moratorium, damit die konkrete Beurteilung von Kosten und Nutzen solcher Projekte endlich richtig erfolgt. Denn dann ist es klar, dass wir... Keiner auch A39 mehr brauchen. Wir brauchen heute eine neue Mobilitätswende. Wir, die wir hier stehen, wir haben verstanden, dass das größte Problem unserer Zeit der Klimawandel ist. Wir, haben ihn, wir Menschen haben ihn maßgeblich verursacht. Und nur wir können das Ruder wieder herumreißen und endlich klimaneutral werden. Dürfen wir, dann, dürfen wir dann noch Autobahnen wie die A39 bauen? Natürlich nicht. Tausende Hektar Boden werden versiegelt und werden unserer Landwirtschaft entzogen, den Leuten, die unsere Lebensmittel herstellen möchten. Dann wird Verkehr nicht vermieden, er wird sogar noch gefördert. So geht es nicht weiter. Wird uns der Bau denn tatsächlich weiterbringen? Schauen wir doch einfach mal auf das, was wir schon haben. In einigen Kilometern Entfernung läuft die A7. Sie wird bereits ausgebaut, die Kapazität wird erhöht. Wir stehen hier quasi neben der Bahnstrecke Hamburg-Hannover. Auch sie soll in Kürze erweitert werden. Dann der Elbe-Seitenkanal. Wenig genutzt, aber auch hier werden die Schleusen bereits erweitert. Die B4, eine Bundesstraße, die fast vollständig schon 2 plus 1 ausgebaut ist, nur wenige Meter entfernt. Und die nächste Autobahn, leider die A14, auch nur wenige Kilometer entfernt. Was ist allen diesen Verkehrswegen gemeinsam? Sie laufen alle in die gleiche Richtung, Nord-Süd oder Süd-Nord, je nachdem, wohin ich ihn nutze. Mal ehrlich, wie viele dieser Verkehrswege wollen wir denn noch in die Natur knallen, ohne über das Klima nachzudenken? Wir brauchen, dringend, wir brauchen dringend einen Verkehrsnetzplan, der verkehrsträgerübergreifend eine Netzplanung ermöglicht, die dem wirklichen Bedarf entspricht und bei dessen Projektbewertung die Klimaziele den größten Anteil haben. Was wir nicht dürfen, ist den Wirtschaftsträumen einiger Bürgermeister, Landräte oder IHK-Geschäftsführer zu folgen. Das sind wir unseren Kindern und unseren Enkeln schuldig. Danke.